So also sieht das dann aus, wenn man nochmal in den Endspurt geht. Einmal kurz nochmal anziehen, um wirklich ein bisschen Laktat reinzukriegen in den Muskel. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Zeit war. 37. Das ist okay. Jetzt merkt man es langsam. Das Laktat schießt in die Muskulatur rein. Es tut weh. Der Körper wird die nächsten Tage natürlich darauf reagieren. Und dann wird man nochmal einen Schub haben. Das war jetzt eine 37, das ist auf 3,45, Wäre auf 10.000 eine 3730. Ist natürlich dann nicht durchzuhalten, weil ja die Pausen fehlen. In den Pausen, wie gesagt, runtergehen, ein bisschen die Runde nochmal 400 Meter gehen, ein bisschen traben. Ich dehne mir zwischendurch immer nochmal die Achilles sehen, weil ich da leichte Probleme habe. Aber, das heißt, nach 400 Metern muss man wieder am Start stehen. Pause dauert etwa so 330. und Dann haut man noch mal einen raus, gucken, ob ich noch mal an die 37 rankomme. Wie gesagt, der Muskel macht langsam dicht. Ein Hinweis dann auch noch mal zum Thema Krafttraining versus Laktat. Es gibt halt noch eine dritte Energiebereitstellung im Körper. Neben der Aeroben gibt es die anaerobe Lactazid, das ist die, wo wir den Entwicklungsbereich trainieren, und die anaerobe a -Lactazide. Und dort wird Kreatinphosphat bereitgestellt, also beispielsweise beim 100 Meter Lauf 7, 8, 9 Sekunden. Und das ist im Prinzip die Energiebereitstellungsform, die beim Krafttraining zum Tragen kommt. Da entsteht in den seltensten Fällen, natürlich entsteht Laktat im gewissen Maß, aber in den seltensten Fällen ein hoher Laktat, also Minimol-Gehalt im Blut. So, jetzt noch mal Gas geben. Die letzten 10 Meter. 15. 10. 7,25. Großartig, ich fühle mich gut. der hatte Nummer. 3x2000. Hat Bringt jemanden richtig hoch im Entwicklungsbereich. Vor allen Dingen für den Kopf eine gute Sache. Meines Erachtens waren viel zu viele Menschen im Grundlagenausdauerbereich ihr Training für den Marathon. Aber durch den Entwicklungsbereich kann man nochmal ein schönes Level erreichen. Der Tatanbahn hat eigentlich jeder um die Ecke. Und deswegen so kleine Intervalltrainingseinheiten, 15x400, 6x1000, 3x2000, wie auch immer, das sind immer schöne Einheiten, um nochmal ein bisschen die Grundschnelligkeit zu erhöhen. Kann ich also nur jedem raten. Allerdings eine Einheit davon in der Woche reicht, weil wir Amateure auch unseren beruflichen Alltag haben und da haben wir schon genug Stress. Und das hier stresst ja den Körper auch. Dann gehen eine Einheit Intervalltraining, eine Einheit ein Fahrtspiel und ansonsten im grundlagen 1 bereich unterwegs sein. Das reicht, um ein schönes Niveau zu erreichen. Wenn du weitere Fragen hast zum Trainingssystem für das Seven Summits for Help, wie ich mich auf ein Niveau bringe, um tatsächlich dann die Seven Summits zu besteigen oder im letzten, wenn es noch sechs, schreib mir einfach eine E-Mail an nikolas at